Das das Viertel, wo ich aufgewachsen bin. Das ist die Straße. Das ist die Wohnung. Hallo, ich heiße Miki und ich präsentiere euch heute... Meidling ist der 12. der 23 Wiener Gemeindebezirke. Er hat vielleicht einen nicht so guten Ruf bei vielen Wienern, aber ich denke, er ist trotzdem ein sehr schöner Bezirk und genau das möchte ich euch heute in diesem Video übermitteln. Wir befinden uns jetzt hier in der Wohnung von Mama Niki. Hier habe ich den Großteil meines Lebens erbracht. Von hier aus werden wir unseren Ort teleportieren, die ich, wie ich hier gewohnt habe, öfters noch aufgesucht habe, falls ich mal die Wohnung verlassen habe. Aber bevor wir gehen, möchte ich euch noch mit eines der coolsten Sachen, zumindest meiner Meinung nach, an dieser Wohnung zeigen. Ganz genau schaut, kannst sogar meine Schule sehen. Wir schauen uns den ersten Ort an, an dem ich relativ viel Zeit verbracht habe, als ich noch hier gewohnt habe, nämlich den Megaziplatz. Der Megaziplatz ist einfach ein Platz um meine Kirche herum, aber war relativ nah zu meinem Zuhause, deswegen habe ich auch im Sommer gerne meine Zeit verbracht. Schauen wir hin. Beim nächsten Ort werdet ihr ja vielleicht wenn ihr wiener jetzt aufschreiben und sagen Hey, das ist gar nicht Meidling. Aber wenn ihr auf Google Maps schauen würdet, dann ihr sehen, dass Teile davon in Meidling sind und deswegen inkludiere ich es auch in mein Video. Ich rede nämlich von Schönbrunn. Schönbrunn ist eine der größten Grünflächen in Wien und wenn ich mal genug von Grau in Grau hatte und gerne Grün in Grün hätte, bin ich dort hingefahren oder auch hingegangen, weil es wirklich nicht weit von mir zu Hause ist. Nur meine Allergien haben mir ab und zu Probleme dort bereitet. Schönbrunn kam auch schon in einem Video vor, nämlich in dem hier. Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte, deswegen sage ich, verschwenden wir keine Zeit mehr und Ich muss euch nur kurz aus dem Flow reißen, denn ich möchte euch etwas ziemlich cooles zeigen, also kommt mit. Es gibt hier einen Baum, der ziemlich gut versteckt ist. Und das, weil er einen riesen Schatz in sich trägt. Schatz, kommt mit. Psst, das darf niemand sehen. Das ist ein Baum, der hat hier eine Öffnung. Und in dieser Öffnung waren, schauen wir mal ob es jetzt anders ist, früher immer eiskalte Biere. Die Info hatte ich von einem Freund, ich werde nie drauf kommen, das ist einfach irgendein Baum hier in Schönbrunn. Schauen wir ob dieser Bierkühlschrank noch immer aktiv ist. Das war natürlich Fake. Ich wurde nicht gebissen, aber es gibt auch leider keine Biere mehr. Wir haben sie immer wieder Biere nachgefüllt, damit wir nicht ganz so asozial sind, aber ich glaube, sie haben es dann doch gelassen. Schade. So, der nächste Ort ist ein geheimer Ort, okay? Also, während ihr das jetzt schaut, müsst ihr die ganze Zeit. machen, okay? Ich sag das wieder Eure Mama, eurem Papa, euren Freunden, keiner. Das also ist zwischen uns beiden, das darf keiner wissen, okay? Das wird mir damals im Vertrauen gesagt. Und ich würde sagen, schauen wir ihn uns einfach mal an. So. Hier. Hoppala. Hier <lacht> gibt es einen Automaten und bei dem Automaten gibt es eine Taste, die heißt leer, aber ein großes Geheimnis ist, die ist gar nicht leer und ich werde jetzt zeigen, was man da bekommen kann. Ein eiskaltes Ottergringer. Diese Folge soll keinesfalls eine Bierwerbung sein, auch wenn es bei euch so wirkt. Es ist nur eine lustige, eine lustige Geschichte hinter den ganzen Automaten. Ich habe mich mal den, den Besitzer kennengelernt und er hat mir die ganze Entstehungsgeschichte erzählt. Und ja, ich war relativ häufig da. Mama, ich war nicht häufig da. Der letzte Ort, an den ich euch gerne entführen würde, ist der Meidlinger Markt. Der Meidlinger Markt ist ein etwas kleinerer Markt, auf dem es alle möglichen Sachen gibt, von Gemüse, Fleisch, Käse, was auch immer, Fisch. Aber kleiner Fun Fact: In all meinen Jahren hier war ich nie am Meidlinger Markt eine Fahne ersteiger. Ich war nur in so kleineren Lokals und Restaurants am Meidlinger Markt zu Essen und Trinken. Dennoch finde ich, dass er einen gewissen Charme hat und ich finde, es wäre kein Video beim Meidling, wenn der Meidlinger Markt nicht darin vorkommt. Deswegen genug geplappert, schauen wir ihn uns doch einfach an. Mein Lick ist super! Das war's auch schon wieder mit dem Video. Wie gefällt euch die neue Videolänge? Ich versuche die Videos jetzt länger zu machen, weil ich das erstens gerne möchte und zweitens auch schon von ein paar Leuten gehört habe, dass ich sie länger machen soll. Das ist jetzt die nächste Herausforderung, die wir haben, nämlich die Videos ein bisschen länger machen, ohne dass sie langweiliger werden. Folgt mir auf meinem sozialen Netzwerken Facebook, vor allem Facebook. Mein Facebook-Game ist auch nicht so strong, Auch Instagram und Snapchat, obwohl auf Snapchat bin ich eh ein toter Mann, da wird sie nicht viel von mir hören. Ich lasse jetzt noch ein paar Random Shots von Madling laufen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.